Ich bin Markus vom Veganic Videoblog und zeige euch heute ein neues Rezept. Heute gibt es was richtig, richtig Eiweißhaltiges, was gleichzeitig auch noch pikant und lecker ist. Als Basis dazu dienen Kidneybohnen. Kidneybohnen sind richtig gute Eiweißlieferanten und die meisten kennen es auch schon über ein Chili. Beim klassischen chili kahne chili sin kommen kommt eigentlich die Kidneybohne immer drin vor. Und darauf auf dieser Basis zeige ich euch heute was, also ein Chili mit noch richtig schön Quinoa dabei und als dritten guten Eiweißlieferanten noch Tofu. Und wie das Ganze geht, seht ihr jetzt. Das ist also das Chili. So sieht es dann aus. Ich habe es am Ende hin noch mit ein paar Chilifäden garniert. Da kann man auch noch mal ein bisschen was über die Schärfe regulieren. Grundsätzlich zum Rezept sei gesagt, mit mehr oder weniger Gemüsebrühe könnt ihr natürlich auch mehr oder weniger daran arbeiten, wie trocken oder eben wie feuchtflüssig das Ganze noch ist. Ja? Darüber könnt ihr ein bisschen arbeiten und natürlich je eher die Chili rein, desto schärfer ist am Ende das Ergebnis. Je nachdem, wann ihr die dazugebt, kann die sich noch nicht so entfalten oder eben geht richtig schön ab. So, wie könnt ihr das nachmachen? Ihr geht auf www.veganik.de, guckt in die Mitte, scrollt runter, dort seht ihr den eigenen Gratis-E-Book-Bereich. Und bei Fragen an mich, Rückmeldungen an mich, Rezeptideen, Wünsche etc. pp., schreibt mir gerne eine E-Mail an marcus.veganik.de. Dann war das für heute und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!